Digga, ich bin noch nicht bereit für diesen heftigen Song. Also los geht's. Subnautica drip. Mein Penis hängt im Wasser. Oh mein Gott, hat penis. Wasser. Pandora, where is your big mask? Ich fahre meinem Hafer durch das Meer. Und das Spiel ist gar nicht schwer. Gecrashed auf 4546B. Ich habe Schmerzen in meinem kleinen C. Die Aurora wurde gewiped. Von einem alten Alien aufgrund eines guten Snipes und von Bestien 360, Loskop, Digga. Da gibt's den One-Hit Leviathan Dank ihm blieb ich im Gruselwahn aber nicht so sehr wie bei dir Du verhältst dich wie ein wildes Tier Sammle Ressourcen um dem Zug entkommen Hab das Spiel schon fast gewonnen Pass auf, ich werd gleich kommen Auf eine CD-ROM ich finde Spuren von Überlebenden mit meinem Scuba-Glide-Ding. Schwanzvergleich gegen dich ist ein epic Win. Sehen Fortnite meinen Sinn. Sag, hat Renegade Raider. Hab bald genug Enzym 42. Zack, es raus aus dem See-Imperator. Hm, stimmt wirklich. Irgendein Reim auf See-Imperator. Reim auf See-Imperator, das war immer sehr kreativ. Hm? G -g. Ich fahr meinem Hafer durch das Meer. Und das Spiel ist gar nicht schwer. Gecrasht auf 4546B. Hab Schmerzen in meinem kleinen C. Respekt an dich Slender, mit der... Idee mit dem kleinen Zeh, ne? War eine gute Idee. Tauch mit meiner Seemotte durch das Meer, setz mich den Tevea zu Leer. Denn sie ähnelt deiner Mutter sehr. Deine Mutter hat Haare als ein Bär. Alle ah, Leute, die jetzt nicht hacken. Das ist, weil viele Leute gerne das Eis und das Tücher wechseln. Ah, fuck, der Beat ist fix. und deswegen muss ich jetzt nur kurz ein bisschen reden, die Zeit überbrücken. Ist okay für euch, oder? Bist mit deinem Niveau in der Tiefsee? dich anzugucken, tut mir weh raus aus der Rettungskapsel geschwuchtelt, baue meine Base nur durch du Oh mein Gott, wer sowas kann, muss echt Skill haben. Habe ich Fortnite heute schon erwähnt. Das Game, wo man nur links klickt, spammt. Baue auch dort mir einen Shelter, wird gekillt von einem Reaper. Für jedes einzelne Schimpfwort in diesem Text ist natürlich David verantwortlich. Mein Text war komplett zivilisiert, bevor David gejoint ist. Dann ist David gejoint und hat diesen Text verunstaltet. Ich bin natürlich für nichts davon verantwortlich und David ist schuld. Ich fahre meinem Hafer durch das Meer und das Spiel ist gar nicht schwer. Wir crasht auf 4546B, hab Schmerzen in meinem kleinen C. Das Lied ist vorbei und Dave geht zu Rewe. Wer jetzt erwartet hat, dass das Lied noch weitergeht, ist wohl ziemlich blöd. Hypnotica Drip Renegade Radar, meine Freunde.